So, ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Ich grüße euch. Heute zweite Staffel, zweite Folge und heute wieder ganz besonderer Gast. Heute ist der Mike zu Gast. Mike Czech aus Freital äh, oder Tarant, je nachdem. Ist ja alles äh, so an gleichen Ort und Stelle. Wird sehr, sehr spannend für euch. Äh, ich freue mich, dass er zuschaut. Was wir machen, zeige ich euch dann gleich. Äh, begrüßt dann mit mir Mike Czech aus Freital. Also in diesem Sinne bis gleich. Ciao, bleibt dran. Schön, dass du da bist, mein Guter. Freut mich. Gerne. Dass du der Einladung gefolgt bist. Sehr gerne. Ich konnte ja schon sehen dort draußen, wie du dich so ein bisschen warm gemacht hast für das Kochen heute mit mir. Aber ich weiß, ich brauche vor dir keine Angst haben. Niemals. Du bist, niemand du bist, musst du bist vor ein, Angst haben. ein, ein äh, herzensguter Mensch auf jeden Fall. Vielen Dank. Mike, unsere <lacht> Küche heute. Ich meine, du verkörperst ja den Athleten schlechthin. <lacht> in meinen Augen. <lacht> äh, Machen wir heute eine schöne Power-Food-Geschichte. Wir stimmen uns natürlich immer vorneweg ab, was kochen wir zusammen. Äh, und da hast du gesagt, okay, mach mal hier so richtig schön was mit Gemüse, mit, äh, mit Eiweißen, mit Mineralen, mit äh, ein paar Kohlenhydraten, Ballaststoffen. auch Ballaststoffen, Eiweiß, genau, Fette, alles, was, die guten Fette. alles was der Körper eigentlich von uns braucht, also was wir ihm zuführen, um natürlich dann und Kaffee. <lacht> genau, also, was kochen wir? Wir machen heute ein paar leckere Bratkartoffeln. Jetzt fragt ihr euch, was? Bratkartoffeln? Hallo? Fettig? ölig? Wie auch immer? Nein, wird es heute nicht werden. Äh, machen schöne, leckere Bratkartoffeln. Dazu ein Blattspinat. Äh, dazu ein Wachtelspiegelei. Gebratenen Lachs. Und. Und das Gemüse, also machen wir ein bisschen Romanesco dazu, ein bisschen Karotte und äh, so als leichte Mittagsgeschichte, also wenn man seinen Tag etwas leichter beginnen möchte, dann haben wir diese Joghurt-Quark-Mischung mit frischen Beeren, äh, Haferflocken. Haferflocken, Leinsamen und äh, noch ein paar Birnen dazu. Ne? Genau, dazu mehr. Ich gehe mal davon aus, äh, dass du vielleicht erstmal die quark joghurtspeise so übernimmst. Okay. Die Kartoffeln haben wir im Ofen, die werden wir als Pellkartoffeln vorgaren. Ich habe von dir gelernt, weil du bist ja nebenher auch noch ein Ernährungsberater, Ernährungscoach, Mental Coach, Personal Trainer. Gruppentraining. Gruppentraining, genau, erzähl mal so ein bisschen was zu dem, was du tust, Mike. Wir beschäftigen uns mit dem üblichen Fitnessangeboten. Allerdings ähm, sehr speziell mit eigenen Programmen, wir haben ähm, das ganze Segment für Kampfsport integriert, Ganzkörpertraining, funktionale Fitness, Gesundheitssport, Sport in der Prävention, wir haben, äh, wir haben auch Reha-Sport-Angebote, ähm, Kindersport definitiv, die Jugend ist bei uns vertreten. Wir beschäftigen uns mit Ernährung, Erholung, Bewegung. Ganzheitlich ist unsere Sicht und Herangehensweise. Wir sind unterwegs als Gewaltpräventionstrainer, Konfliktberater. Und da ähm, über diese Schiene Konflikte, äh, die im Außen entstehen, ihren Ursprung im Innen haben, sind wir dann auch bei diesem äh, mentalen Training. Das heißt, da geht es dann auch an die, an die Wurzel, an den Ursprung dieses Ärgers oder Stresses, den wir da erleben. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Stressmanagement, äh, Schlafhygiene und alles, was äh, vor allen Dingen auch für ein gut funktionierendes und einsatzbereites Nervensystem wichtig ist. Ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen, weil der Junior, also der Louis, äh, wurde im Prinzip vom Mike trainiert bei den Kung Fu Kids. Yep. Hat ihm wahnsinnig gut getan, also wir haben das gespürt natürlich auch zu Hause, auf jeden Fall und ist wirklich empfehlenswert. Also Kinder, die ein bisschen ausgepowert werden, äh, sollten auf jeden Fall und natürlich auch Disziplin, was eine ganz, ganz große äh, Rolle gespielt hat. Respekt vor anderen gegenüber, anderen Mitmenschen gegenüber, also hier eine Adresse definitiv, äh, solltet ihr euch mal, mal anschauen. Probetrainings macht ihr, glaube ich, auch, ne, wo ihr ja, mal reinschnuppern in kann. in allen Bereichen. Also finde ich absolut mega. Gut, äh, wir fangen einfach mal an, äh, Mike, oder? Und ich denke mal, wir haben noch ein paar Storys zu erzählen nebenher, weil sag mal, der Weg äh, zusammen hat auch schon etwas früher begonnen. Das heißt, äh, du warst früher mit Susi halt auch um die Häuser in gezogen in der Clique, ihr kennt euch. Äh, genau, wie gesagt, den Lou ist trainiert und äh, kurz vorm Sommerurlaub klingelt das Telefon oder kommt eine ne Nachricht, äh, Das wird dann doch ganz spontan zusammen eine Woche Ungarn miteinander verbracht haben. War eine mega Zeit für mich auf jeden Fall, definitiv. Wir hatten viel Zeit zum Quatschen. Und äh, das tut Not. Bei jedem mal so ein bisschen vielleicht, mal so ein bisschen in sich gehen und mal mit anderen äh, Augen auf die Geschehnisse schauen. No? Das kann nie schaden, auf jeden Fall. Richtig. Gut, Mike, würde ich sagen, ja. Leg mal los. Gerne. Du brauchst äh, Joghurt, oh, Quark. Quark. Haferflocken. Die Himbeeren, Brombeeren, Haferflocken, Leinsamen, Birnen. Löffelchen habe ich hier. Zum Anrühren können wir ja erstmal hier die Edelstahlschüssel nehmen, oder? Mhm. Feuer frei, oder? Alles verarbeiten? Kannst du alles verarbeiten? Und? Also, Mike im Urlaub hast du so eine ganze Portion. Mal als, alleine verdrückt, ne? Als erste Mahlzeit. Als erste Mahlzeit, genau. Und ich würde mich ganz einfach mal hier erstmal um das Gemüse kümmern, was bedampft, garin. Das heißt, hier ein Romanesco und Karotten. Bereite ich mir ganz einfach vor. Und äh, zwischendurch können wir ja immer noch weiter schnacken. Ja. Haben wir noch so ein Hafermilch? Hast du keine, ne? Also ich nehme gerne Hafermilch dann, so ein bisschen ähm, für die Sämigkeit. Oder normale Milch geht natürlich auch. Normale Milch. So sieht's aus. Also man kann das sehr, sehr fest machen von der Konsistenz her, wenn man das mag. Das ist ein richtiger Brei. Ich mache mir das lieber ein bisschen flüssiger, da geht es besser rein. Okay. Und das oh, ist wirklich da tatsächlich das, deine erste Mahlzeit dann. Das ist ähm, ja sehr, sehr oft meine erste Mahlzeit. Mehrmals die Woche, das hat recht Bums. Da haben wir Eiweiße, ein paar Fette. Ähm, wenn du Beeren oder Obst verwendest, hast du Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, äh, eine Portion Fruchtzucker, da freut sich auch äh, die Rübe, also das Köppel drüber. Richtig. Ganz klar. Und durch die Haferflocken haben wir natürlich schön die Ballaststoffe, Ballaststoffe für unser Darmmikrobiom, also für unseren Mikroorganismus Darm, der im Darm zu Hause ist und von uns gefüttert wird und je nachdem wie gut oder schlecht wir den füttern, dementsprechend gut oder schlecht kann es uns selbst damit gehen, da wir quasi in Symbiose leben mit dem Darmmikrobiom. Und das hat unmittelbare Auswirkungen auf so ziemlich alles, was wir so empfinden, bis hin zu Emotionen. Das ähm, ja, darf man ruhig so ein bisschen auf dem Schirm haben, ja. wie wichtig das ist. Wir haben uns ja auch am, am Strand unten, um äh, so ein bisschen länger unterhalten, über, ja, über Nervensystem, über Ernährung über Situationen, die im Leben so widerfahren. Und dass man eben halt auch mal Sachen wirklich aus, aus anderen Sichtweisen halt sehen kann. Oder mal auch soll. Fand ich mega spannend. Und seitdem her äh, schaue ich mir natürlich dort in der Hinsicht ein bisschen Infomaterial an, was du mir äh, mal weitergeleitet hast. Ich verfolge das auch regelmäßig und bin Natürlich, so wie du auch gesagt hast, das kannst du dir manchmal dreimal, viermal anhören und du hörst immer wieder was Neues. Also wirklich eine, eine sensationelle Geschichte. Wenn man offen ist dafür halt, ne? oder bereit ist, sagen wir es mal so. Genau, wenn du bereit bist, ja, das spürst du schon in deinem eigenen Leben, wenn der Moment gekommen ist. In der Regel sind so Krisen, persönliche Krisen, emotionale private, berufliche sind für viele der Einstieg in solche Themen. Letztlich ähm, ist es so, dass wie wir die Welt wahrnehmen, hat äh, seinen Ursprung in unserer Einstellung, also wie wir eingestellt sind zu dem, was um, um uns drum ist, ähm, wie wir eingestellt sind zum Leben, zu den Menschen. Ja. Und Oder diese denn? Einstellung <lacht> Danke, jetzt hat es jetzt via Muskelkraft aufgerissen. Mhm, dachte ich mir. Diese Einstellung ähm, prägt unsere Wahrnehmung. Es ist wie ein Filter, den wir vor den Augen tragen. Den haben wir alle und wir haben alle einen ganz eigenen Filter, weil das damit zu tun hat, wie wir aufgewachsen sind, groß geworden sind. Korrekt. Also mega spannendes Thema. Ich sag mal, auf, dieser, auf diesem Weg, auf dieser Reise, äh, bin ich jetzt gerade, oder bin ich eingestiegen ne? und äh, beginne dann auch morgen, du hast mich ja mal recht herzlich eingeladen, dass ihr mittwochs äh, früh bei Zeiten in Tarant in einer eurer Studios da ein Morgensport oder wie sagt man dazu? Ja. ja, Morgensport. Das ist Training am Morgen, genau. Bevor äh, jeder seine beruflichen Wege geht. Ja. Und dann habe ich mir so ganz einfach gesagt: Verlass deine Komfortzone und äh, beweg dich morgen einfach mal zu Mike. Und, äh, weiß nicht, Thomas, ist Thomas auch dabei morgen? Thomas ist morgen nicht dabei. Thomas ist nicht dabei, der aber wahrscheinlich hat, andere äh, nette Kollegen, oder? Mh, der hat eigentlich heute seinen Tag, seinen Vormittag. Und den haben wir ja heute. Den haben wir ja heute ähm, Je nach hergenommen. Bonn nach Konradsdruck verlegt. Als Verstärkung, als emotionale Verstärkung. Okay. Selbstverteidigung ist äh, ein wichtiger Teil unseres Trainings, unserer Inhalte. Und ist eine Komponente, die wir ähm, gerne auch lehren, das kommt sehr darauf an, in, in, in welcher, na, mit welcher Intention derjenige oder diejenige zu uns kommen. Ist das gerade ein Thema? Ist das Thema Selbstverteidigung oder geht es da vielmehr um Selbstbehauptung, Selbstbewusstsein? Ähm, ja, das ist ein Einstieg in das Thema. Sich körperlich in der Lage versetzt fühlen, sich selbst schützen zu können. Ja. Das Simple Mix Training und das ist quasi ein Projekt, äh, aus aktuell drei aktiven Trainern, die sich dort ähm, einbringen, in ihrer Sicht der Dinge, auf das Thema äh, Fitness, Kampfsport, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung. Das kommt dann alles von uns dreien. Da sind ähm, neben mir noch der Paul und der Paul und die beiden äh, sind da sehr sehr gut aufgestellt inhaltlich. Der eine Paul ist äh, Sozialarbeiter, macht gerade äh, seinen Weg zum Erlebnispädagogen. Erlebnispädagogik ist ähm, irre, das ist quasi angewandte Tiefenpsychologie, äh, der andere Paul ist ein Trainerausbildung, hat eine interne Trainerausbildung gemacht und er hat jetzt auch eine externe Trainerausbildung noch praktiziert und ähm, auch sehr gut bestanden, abgeschlossen. Und jetzt muss ich kurz überlegen, Wellness, Fitness, Wellness, äh, in der Richtung Coach. Genau. Okay, cool. Und da können wir uns ähm, gegenseitig a überprüfen und b auch immer gegenseitig weiterbringen. Und das ist natürlich für die Gesamtsituation einfach nur förderlich. Also wir lernen voneinander und wachsen miteinander. Das ist eine sehr coole Symbiose, die wir da gefunden haben. Und zumal ihr seid wirklich mega. Großartig aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man das so hört, in welche Richtung es überall geht, trotzdem beginnen bei, bei den Kindern eigentlich, dort anzufangen und über... Wo ne? es losgeht halt. Und dort, ne? wo es losgeht. Ne? Also, wie gesagt, Gemüse, Dampfgarn, den Lachs, den werden wir uns dann gleich braten. Und äh, die Kartoffeln, werden wir jetzt gleich mal aus dem Ofen nehmen. Die habe ich natürlich jetzt vorgegart als Pellkartoffel. Und da gibt es auch noch was Spannendes dazu, Mike. Äh, kalte Kartoffel halt, ne? also Kartoffel, die einmal äh, runtergekühlt wurde. Verändert ihre Stärkestruktur. Richtig. Dadurch wird ähm, die Stärke, die sonst sehr leicht verfügbar ist für den Körper und dadurch den Blutzuckerspiegel ziemlich schnell ansteigen lässt. Diese Stärke wird resistenter, die wird quasi langsamer verdaut. Und das ist insgesamt besser für uns, für unseren Blutzuckerspiegel, also für unseren Organismus. Und dadurch wird die einmal abgekühlte Kartoffel entticken gesünder, könnte man vielleicht sagen. Und die wieder erwärmte Kartoffel wird sogar noch resistenter in ihrer Stärke. Also gerne neben den frischen Kartoffeln die Kartoffel mal abkühlen lassen, weiterverarbeiten oder auch wieder aufwärmen. Beides eine gute Idee, um den Blutzuckerspiegel einen Gefallen zu tun. Lecker? Weiß weißt du nicht? Noch nicht, aber ich gehe davon aus. Du gehst davon aus. Standorte Mike. Ich weiß, ihr habt in Tarant auf jeden Fall ein Studio. Ja, kleines Kursstudio ist das. Was macht ihr da alles? Da machen wir so ein paar klassische Kurse, wie man das kennt, ähm, in Richtung Yoga, dann Elementare Fitness, Elemental Fit. Das ist so ein Ganzkörpertraining. Mhm. Dann haben wir... Demnächst wieder ähm, eine Kooperation, auch in Taran, mit dem Kuta-Werk aus Freital, die dort... Äh, Kunst tanzen, oder? Kultur und Tanzen. Okay. Mhm. Das ist auch ein, ein ortsansässiger Verein und die werden dort Tanzangebote und auch Fitnessangebote aufbauen. Dann haben wir Freital natürlich ähm, als haupt Standort für unsere Gruppenangebote, was äh, das große Erwachsenentraining betrifft und Teenager-Kindertraining. Das ist alles auf der Preußenthalstraße, Turnhalle Grundschule. Und dann sind wir jetzt aktuell dabei, uns äh, auch in Freitalburg oben einen Stützpunkt aufzubauen. Wir würden gern noch das Outdoor-Training ein bisschen ausbauen, äh, dann also quasi auch mit äh, Trimmtischfahrt und der Möglichkeit überhaupt draußen zu trainieren, wenn es das Wetter erlaubt. Plus. Okay. Okay. Plus die Möglichkeit in die Schwerathletik mit einzusteigen, also mit einem schön gezielten Zirkel, äh, ein, ein Ganzkörpertraining, auch mit schweren Gewichten, weil das einfach äh, für den Organismus, äh, für unseren Bewegungsapparat, für die Muskulatur sehr förderlich ist, da auch mal ein paar Gewichte in die Hand zu nehmen. Gut, wie darf ich mir denn morgen das Training vorstellen, Mike? Wenn ich dich morgen besuchen komme, morgen früh. Dann geht's los mit dem Kaffee. <lacht> okay. Also ähm, erstmal einen Kaffee trinken. Ja, gerne. Ankommen. Ne? Ankommen, genau. Kurz ähm, Wir machen das immer so, wir sind eine ganz äh, entspannte Runde. Kleingruppentraining. Da gucken wir mal, wie Sie Tagesform? Ähm, möchte jemand was erzählen oder was fragen. Die ähm, Schwarmintelligenz quasi in Anspruch nehmen. Oder wir tauschen uns einfach nur aus über den Wochenverlauf den Und dann geht es ab ins Training. Auch da wieder ein Ganzkörpertraining. Je nach Tagesthema ist das ganz unterschiedlich aufgebaut. Ziel ist immer, den ganzen Körper zu aktivieren. Äh, Hinten dran äh, ein bisschen mit Dehnung und zum Cool-Down zu arbeiten. Dass das der ganzen Sache einen runden Abschluss gibt. Okay. Aber ich brauche hinterher kein Sauerstoffzelt, oder? Nee, gar nicht. Nee. Wirst du nie brauchen, weil bei uns tatsächlich ähm, einer unserer wichtigsten Mottos, erster Mensch, dann die Methode. Also äh, im Grunde genommen kommst du zu uns als, als äh, neuer Teilnehmer oder auch als Bestandsteilnehmer, dann natürlich auch. Und dann äh, ist es für uns als Überschrift über unseren ganzen Inhalten das Wichtigste, dass ihr gesund und munter wieder rausgeht. Also ob wir nur Fitness- oder Kampfsporttraining machen, spielt keine Rolle. Ganz oben drüber steht, deine Gesundheit, dein, Wohl, dein Dich wohlfühlen. Das muss gegeben sein und darunter ordnet sich alles andere ein. Deine Tagesform wird berücksichtigt, dein Fitnesszustand, dein Gesundheitszustand und danach versuchen wir dann auch dein Training zu gestalten und auch anzupassen an deine Wünsche, Bedürfnisse, an deine Ziele, wenn du sie klar formulieren kannst, können wir dir klar darauf antworten. Das sind ja auch ähm, von Mensch zu Mensch die Ambitionen sehr unterschiedlich. Okay. <lacht> also erster, ich bin mal erster mega, Mensch, dann die Methode. Ich bin mega gespannt drauf und äh, ja freue mich schon drauf auf die Zeit. Ja, das wird gut. Das ist wie wenn wenn ich Sport mache, das ist wie wenn du kochst. Es läuft. Sehr gut. Für die Bratkartoffeln habe ich jetzt vorbereitet. Wir haben Schalotten da, wir haben äh, von den Lauchzwiebeln. Äh, den unteren Teil der Lauchzwiebel, die Kartoffeln werden wir jetzt noch pellen. Geht? Geht. Geht. Kann ich machen. Und wenn die gepellt sind, dann ist es eigentlich eine ziemlich schnelle Geschichte. Das machen wir gleich zusammen. Teil des halbes, da halbes Leid, halbes ne? nee? Nee, wir stellen uns die jetzt hier in die Mitte und machen das mal flugs zusammen. Niki ist auch wieder mit äh, im Boot, ne? Genau, hallo. Hi. Kai, Mike, Niki, Kai, Detzo. Niki, Robert und dort sitzt Thomas, ne? Gut, also, Niki hat natürlich auch wieder was Zauberhaftes entsprechend dem Thema ja. gesteckt. Hm? Fitness, Essen, leicht. Ähm, habe ich Blüten. heute einfach mal meine Kollegin machen lassen <lacht> <Lebe Blumen. lacht> ja. und die hat gemeint, Mensch, lass uns doch einfach noch so Blüten und äh, Kräuter aus dem Garten nehmen, die wir jetzt noch zur Verfügung haben, bevor der Herbst kommt und dann alles weg ist. Und da wir heute eine leichte Küche haben, Fitness äh, auch das Thema ist, ähm, haben wir was vorbereitet, was den ganzen dann noch den Punkt obendrauf setzt. Also ich habe ja vor uns schon mal lunchen können. Ja. Das machen wir aber dann später, wenn alles angerichtet ist Genau, Tisch, es sieht wieder mega aus, aus, definitiv, so wie wir genau. das von euch kennen. Ne? Aus, so aus dem Blumenatelier in Freiberg. Genau, die Biene und die Nicole. Genau. So, ihr macht schön weiter. Genau, wir sehen ich uns auch. dann, oder? Wir sehen uns dann später. Niki, bis Zeit, dann, ne? danke bis dir, dann. ciao. Bis dann. Wenn du die dann hast, die Kartoffeln, ne? mhm. hey. tu mir die einfach hier nur so grob äh, zerteilen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn man die jetzt schneiden, dass sie nebeneinander kleben. Mhm. Ich habe hier als Kartoffelsorte eine vorwiegend festkochende Kartoffel gewählt, die sich natürlich für Bratkartoffeln sehr gut eignen. Ne? Haben einen Stärkeanteil, der äh, nicht ganz so hoch ist. Mhm. Und wenn ich natürlich jetzt hier mit mehlig kochenden Kartoffeln meinen Bratkartoffeln machen möchte, wird das nichts. Die zerfallen ganz einfach. Ne? So, Viertel? Sehr gut. Cholesterin ist nicht euer Feind. Das ist ähm, ein Mythos, ein Märchen. Cholesterin ist ein ganz wichtiger Stoff im Körper, ähm, so eine Art Fetttransporter. Und ohne den ginge gar nichts. Das Gehirn selber, ähm, was ja... Extrem fettig ist, hat auch einen sehr hohen Cholesterinanteil. Also, wir brauchen Cholesterin. Ja. Aber halt auch in Maßen, oder? Nee. Das ist ein Thema, das ist echt knifflig. Also, bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung und keiner Vorerkrankung ist dein Cholesterinspiegel, so wie er ist, völlig in Ordnung. Über Grenzwerte könnte man diskutieren, das machen wir an der Stelle nicht weil das ja, in der Ernährungsberatung gar nicht so einfach ist, dagegen, gegen ähm, diese Art von Mythen und auch gegen teilweise pharmazeutische Empfehlungen anzukämpfen. Das ist nicht so einfach. Zum Braten unserer Bratkartoffeln brauchen wir natürlich hier eine Fettigkeit. In der Form haben wir ja keinen Speck oder... Malz in der Hinsicht, sondern was nehmen wir? Ein Öl? In dem Fall hier ein Rapsöl. Lüftung an. Lüftung an. Will so, dann tun wir uns die Grillplatte auch vorheizen für den Lachs und für die Wachtelspiegeleier und das Gemüse geht ab in den Dampfgarer. Gut, Mike. Also Öl, Fettigkeit hast du hier, Rapsöl geben wir dann unten rein, dann die Kartoffeln als erstes und dann schwenken wir die durch, ne? wenn es eine, eine richtige Hitze hat, ne? In der Zwischenzeit kümmere ich mich mal hier um den, um den Lachs, wieder top frische Ware hier aus dem Edeka heute, Tip top. So, und den legen wir dann hier schön auf die Haut, in die Pfanne rein oder auf den Grill. Und dann läuft das. Für unseren Spinat brauchen wir dann bloß noch den, die Schalotten klein gewürfelt. Du jetzt gerade immer bei der Zwiebel dann warst. Ne? Schneiden wir die in kleine Würfel. Unsere Beeren tun wir mal hier mit drüben dahin. Also Länge nach halbieren, dann schneiden wir die erstmal so in Streifen und dann so ein kleine Würfelchen hier mhm. Mhm. Und das Endstück nehmen wir nicht, den Strunk der würde zu Hause in eine Brühe oder in den Soßenansatz Verwendung finden, aber jetzt hier bei unserem Spinat halt nicht. So, das Öl ist heiß, oder? Sieht man? Sehr heiß. Sehr heiß. Soll das rein? Rein damit. Und ganz klassisch würzen wir unsere Bratkartoffeln. Salz, Pfeffer. Salz, Pfeffer und guten Majoran, oder? Ja. Also Salz hier, schönes Bergkernsalz wieder dazu. Hast du das mal probiert schon? Nein, Mike? Nein, doch, habe ich. Hast du schon, ne? Das ist das, was du mir mitgegeben hattest. Ja, genau. Ja, sehr gut, sehr gutes Salz. Mal reich an Mineralstoffen und hat auch nicht ganz so eine Intensität wie das normale, äh, herkömmliche Salz, was man so im Laden kaufen kann, ne? mit dem man sein Nudelwasser oder wie auch immer halt würzt. Also industrielles Salz auch jetzt mal in der Hinsicht, weil das ja gefiltert ist. Raffineriert. Ja. Genau. Was ist jetzt der Unterschied zwischen also der Unterschied ist spürbar zwischen den und den. Die sind schärfer, ja? Die sind milder wie die. Die sind milder. Ja. Okay. Das ist so eigentlich die, die mildeste Zwiebel in der Küche. Ne? Die die Schalotte. Nimmt man nimmt immer eine Schalotte daher. Mhm. Mhm. Deswegen werden auch in Fonds und Soßen eigentlich immer die die Schalotten verwendet, weil die nicht so eine ganze oder so eine Intensität haben wie eine normale Speisezwiebel. Oder gut, du wirst es jetzt nicht mehr kennen quasi oder du wirst es vielleicht noch kennen von früheren Mettbrötchen. Mhm. Wenn du auf dem Mettbrötchen so eine Gemüsezwiebel drauf hast, ne, das war ja dann schon penetrant. Mhm. Wenn du das aber mit einer Schalotte machst, dann ist das so eher so eine ganz ah. elegante Geschichte. So, Bratkartoffeln brutzeln jetzt hier vor sich hin. Jetzt geben wir den Lachs hier auf unseren Grill. bisschen hier jetzt tun wir noch Frühlingslauch ein bisschen angrillen. Hier geben wir jetzt schon die Zwiebel mit rein. Und für unseren Fisch machen wir noch so ein bisschen was von Olivenöl mit dazu. Hier wird es mal auch mit Salz und Pfeffer. Und braten den halt im Prinzip wirklich nur auf der Hautseite an. Die Haut die dient wie so ein, ein Schutz. Viele braten, das hatten wir ja schon mal in der ersten oder zweiten Folge, wo wir äh, Lachs gebraten haben dass er meist zu heiß und zu lange gebraten wird, wenn diese weißen Flocken da bei dem Fisch äh, austreten, das ist das Fischeiweiß und das wäre dann eigentlich schon das Zeichen, dass der Fisch gar ist, ne? wenn natürlich schon der, das Fischeiweiß so richtig raus sprudelt aus dem Fisch, dann äh, wird der Fisch natürlich auch trocken, ne? Deswegen halt immer nur auf der Hautseite anbraten und wenn man in der Pfanne brät, vielleicht mit so einem Löffel von der Butter oder mit dem Öl halt mal so drüber träufeln lassen, dann ist das vollkommen ausreichend. das passiert auch. Ne? So gehobelt wird Fallen auch Späne. Gut Maik, dann würde ich sagen, kannst du eigentlich den Spinat ansetzen, oder? Äh, gerne. Und zwar nehmen wir uns dafür den Wok daher. Du hast die Wahl, Olivenöl oder Butter oder beides. Wir machen erst Butter und wenn die Hitze abklingt, dann Ach, so machen ein wir noch Spritzer Olivenöl. Und Olivenöl dazu. Okay, also schalten wir uns hier den Wok ein, gehen auf Stufe, Stufe 6, nehmen uns jetzt hier die Butter daher. So Mike und wie sieht es aus, was denkst du, wird das was oder? Aussehen tut es äh, definitiv sehr lecker. Dann noch ein Highlight: die Wachteleier hier anzubrutzeln. Und dann müssen wir uns noch die Teller vorwärmen. Wir nutzen im Prinzip unsere Bratkartoffeln jetzt hier mit Pfeffer. Dann haben wir wieder schön unser schwarzes Gold und Majoran. Darf an der Kartoffel nicht fehlen. Danke Robert. Ja, habe ja tatsächlich mal hotelfachmann gelernt und hatte da auch äh, eine ausbildung in der küche was hast du gelernt hotelfachmann mal vor oh gott vor 25 jahren das ist jetzt nicht dein ernst oder ja. wirklich ja und ich hätte quasi auch als beikoch arbeiten können mit dieser qualifikation oder ausbildung ja also küche habe ich immer sehr gemacht und wo warst du da wo hast du deine Ausbildung gemacht? Äh, im, Im Lilienstein auf der Prager Straße. Krass. Ja. Das wusste ich bis dato noch nicht. Mike? Kai? Sympathikus. <lacht> Warum nicht viel Salz? Mike? Ja. Wir fragen den Experten. Ja. Ähm, Im Durchschnitt haben wir im Körper 10 Gramm Salz zu viel eingelagert. Und ein Gramm Salz bindet einen Liter Wasser. Das heißt, wenn wir sehr, sehr gerne sehr viel Salz essen, konsumieren, tragen wir im Grunde genommen jeden Tag 10 Liter Wasser im Bindegewebe eingelagert, überflüssig mit uns herum. Das ist auch das, wenn man in die Diät wechselt. Diät äh, jetzt mal... Neutral betrachtet an sich, das Erste, was ja verloren geht, ist Wasser eben. Wenn man die Ernährung umstellt, wird dann häufig auch darauf geachtet, dass weniger Salz konsumiert wird, viel getrunken wird und dann schwemmt der Körper natürlich dementsprechend aus und das ist das Erste, was wir verlieren, ist einfach nur Wasser. Salz ja, hat Auswirkungen auf den Blutdruck. Das ist auf alle Fälle wichtig zu wissen. Und ja, Salz ist natürlich, also es gibt ja diverse Umfragen halt. Ne? Werden Köche gern mal gefragt, wenn Sie auf eine einsame Insel gehen, welche zehn Gewürze würden Sie auf die Insel mitnehmen? Das erste, was Sie immer sagen, Salz. Weil eine Speise ohne Salz ist halt schon ja das anders, ist anders, definitiv. Sicherlich ist es eine Gewohnheitsgeschichte, keine Frage. Wir Deutschen neigen ja sowieso dazu, zu salzig zu essen. Mhm. Ja? Äh, sich dort ganz einfach auch ein bisschen in der Hinsicht versuchen einzuschränken. Ja, zu ja? sensibilisieren vor allen Dingen. Zum Beispiel Nüsse, wenn man Nüsse snackt. Ne? Natur. Natur. Sehr gesund, sehr lecker. Und geht auch sehr gut. So, jetzt Spinat hier rein. Gehen wir mit der Temperatur noch ein Stück runter. Du hast gesagt, Mike, Knoblauch ist nicht so dein Ding. Ne? Das habe ich gesagt. Ja. Das hast du gesagt. Dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen ihn weg. Oder, nur um so ein bisschen den Hauch von Knoblauch mitzugeben, nehmen wir uns hier einfach mal eine Knoblauchzehe daher. App Angeschlagen, damit rein. Und jetzt kannst du hier eigentlich mit der Pinzette cool. das Ganze so ein bisschen vermengen. Natürlich müssen wir hier auch wieder würzen. Ne? Das heißt Salz, Pfeffermaik. Dein Part. Mhm. Mhm. Der Lachs ist auf einem guten Weg. So machen wir hier die Wachtelspiegeleier drauf und dann geht's ans Anrichten. Das Einzige, was wir noch machen müssen, wir müssen, also wir müssen eigentlich nichts machen, aber damit es schöner aussieht, äh, tun wir den Quark ganz einfach noch in die Porzellanschüssel da drüben rein. Ist das eine Frage? Also ist doch es gerne über die Finger rein. Das ist Pfeffer, das okay, da ist es mit der Schaufel ist gut. doch mein paar das Läuft. <lacht> Gut, also Porzellanschüssel. Hier machen wir ganz einfach mal Dein Wasser stellen wir hier her, Mike. Das brauchen wir noch. Ne? Spinat besteht ja auch eigentlich zu hauptsächlich äh, überwiegender Teil nur Wasser. Das heißt, bei einer Menge vom, äh, vom Spinat kann man sich natürlich immer wunderbar verschätzen. Halt, ne? Beim Einkaufen. Ja. Siehst du mal, der so ein ich sage jetzt mal ein Viertel vielleicht zusammengefallen, oder? Weiß ich gar nicht. Also ein Viertel bleibt mal über. Um drei Viertel zusammengefallen. Gut, also Quark hier rein, Quark Joghurt. Juri, machen wir Eier. Hier nochmal schmeißen. Nochmal magst wenden. Mal, magst du mal probieren? Was? Denn? Zu schmeißen? Ach so. Beim nächsten Mal. Da, da, da, da, da. Also ich habe das mal mit meinem guten Freunden, wo ich am Wochenende gewesen bin, mal angesprochen. Und der mich letzte Woche anrief und sagte, du Kai, was könnte ich denn heute mal zum Mittag essen? Äh, Gar nicht. Naja, nee, er ist schon auf diesem Weg halt, ne? trotz alledem. Also er ist doch, da äh, nährt sich gesund, bewusst auf jeden Fall. Und er hat eben halt gefragt, was die Köche ihm jetzt äh, in der Kantine halt zubereiten können. Und habe ich ihm gesagt, das und das und das. Und ich sage aber, es ist auch mal nicht schlecht, wenn du mal nichts isst. Ne? Und er ist eben halt auch auf diesem Trichter. In diesem Intervallfastenrhythmus ist er unbewusst eigentlich schon drin. Mhm. Ne? Äh, Mike, magst du Bratkartoffel anrichten? Das heißt, machen wir hier jetzt noch einen Teil. Dann komme ich mit dem Gemüse. Das legen wir da links rechts. Und dann schnappen wir uns den Lachs, geben den noch mit drüber. So, jetzt kommt unser Gemüse. Kannst du ja übernehmen? So ein bisschen Karotte, ein bisschen dem Romanesco. Ich mache hier noch mal ein bisschen Pfeffer über den Lachs. So, Lachs da oben drauf. Mike, das kannst du auch rübernehmen. Da würde ich die Kresse mal noch runterschneiden, oder? Jo. Allen Lachs. Da kannst du ruhig alles drauf machen, ja. So, da hat es fertig, oder? Mike? Wir können auch übers Gemüse dann tropfen von dem Olivenöl. Wollen wir das machen? Wir holen uns erstmal die Niki dazu. Weil die Niki hat ja auch ein bisschen Dekomaterial mit dabei. Da ist auch schon. Sieht wieder sensationell aus. Ein passendes Gesteck und vor allen Dingen mit. Ich bin mal so frei. So noch ein ich mache mal hier noch Einfach die noch mit ab. Genau. Und was noch? In äh, Hornfalschen noch mit dazu. So. Das zum noch mit dazu? Und schau. Haben wir das mit verarbeitet? Sehr schön. Mega. Kai kann gerne anfangen. Genau. Mhm. Gut, also. Niki, sensationelles Blumengesteck mit essbaren genau. Blüten. Werden wir haben auch dann gleich mit probieren, ne? Natürlich. Also, Geschick. genau. Gehen wir dann gleich mit der goldenen Sichel ran und auf geht's. Mike, es hat mich riesig gefreut. Gleichfalls. Fäustchen, wir sehen uns morgen früh halb acht. Um sieben, halb acht. Niki, dir auch nochmal vielen lieben Dank. Gerne, doch. Robert, du bist wieder sensationell dabei. Hier ist die Kamera. Unser Gericht, Mike. Schöne, bunte Vielfalt. Finde ich mega. Wird lecker, geil schmecken werden wir jetzt gleich tun, holen Sie noch die Liebschuss mit ran. Und äh, schaut zu. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und hier, wenn ihr was für euch tun wollt, für euren Körper und Geist, dann ab zum Mike. Ne? Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Bis bald, bis nächste Woche. Ciao, wir sind raus. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Macht's gut. Tschüss. Mahlzeit.